Christoph Hörstel. Wir stehen einen Millimeter vor dem Atomkrieg, mit kurzem Lehrgang von Ivo Sasek. Bevor Kla.TV das Interview von Auf 1 mit Christoph Hörstel zum Russland-Ukraine-Konflikt weitervermittelt, noch einige wichtige Vorbemerkungen. Wir haben es leider rundum mit hochgradigen Kriegsstrategen zu tun. Ausnahmslos jeder politische Konflikt wird allseitig von Propaganda flankiert. Das muss uns klar werden. Im Russland-Ukraine-Konflikt reden wir daher von Kriegspropaganda. Und Sämtliche Beteiligten dieses Konfliktes versuchen natürlich, die freien Aufklärer, also auch uns, für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Was im Endeffekt alles der Wahrheit entspricht und was lediglich listige Propaganda ist, um die Völker in vorgeplante Richtungen zu manipulieren, kann eigentlich dem Strich kein Normalsterblicher wirklich mit Sicherheit sagen. Sicher ist, indes nur eines, ja, wer derzeit auch nur schon im Ansatz, im kleinsten Sympathie für irgendeine Seite auch immer bezieht oder zeigt, er kassiert auf der Stelle, und zwar von allen Seiten her, knüppelharte Kritik, ja, zunehmend nicht bloß. Vom Mainstream meint das, von der Mainstream-Seite, sondern auch zunehmend von Seiten der freien Aufklärer gegenseitig. Man wird kurzerhand entweder, um beim Thema zu bleiben, dafür verdammt, dass man den teuflischen Listen der, äh, sagen wir, roten Gefahr auf den Leim gegangen ist, oder man wird dafür verdammt, dass man sich nun doch noch, äh, sagen wir mal, den Taktiken des tiefen Staates mit seinen Weltherrschaftsplänen äh, hat instrumentalisieren lassen. Seht ihr, das Endergebnis ist Spaltung, nichts anderes, und zwar unter den freien Aufklärungsdiensten. Und genau das ist nicht nur eine Frucht, sondern auch das erklärte Ziel von hochgradigen Kriegsstrategen gegen freie Aufklärer. Ja. Ich, ich plädiere daher einmal mehr dafür, dass wir uns alle immer und immer wieder sowohl Stimmen als auch Gegenstimmen anhören. Und zwar ohne Scheu oder gegenseitige Verklagungen. Ja? Und jeder, der aufgrund von welchen Informationen auch immer stur behauptet, er wüsste mit Sicherheit, welches Spiel da gespielt wird, ich sage, der ist einfach nur zu bedauern. Erkennt es doch am Beispiel, gerade zum Beispiel an meiner Person. Wie könnte irgendjemand von euch da draußen auch nur schon mit Sicherheit wissen Ivo Sasek ist. Ja. Allein über meine Person kursieren doch seit Jahrzehnten tausende unterschiedlichste Behauptungen, und zwar in Radio, Fernsehen, Printmedien und zunehmend natürlich jetzt im Netz. Und mit jeder weiteren veröffentlichten Stimme werden die Behauptungen noch dreister, abstruser, die Inhalte noch komplizierter, die Anklagen noch gruseliger, meine Person noch unheimlicher. Seht ihr das? Und da schaffen auch Tausende von Gegenstimmen, wie schön sie auch immer formuliert sein mögen, längst keinen Ausgleich mehr. Ja? Meine Person ist und bleibt eine Umstrittene. Und ich sage, das ist auch gut so, so lernen wir das Richtige hören, versteht ihr? Und wer auch immer behauptet, erkenne mich wirklich, geht dennoch sogleich in einem tosenden Meer von Gegenbehauptungen wieder unter, ja? sei es, dass er gut oder schlecht redet von mir. Was also können wir diesem Fakt für eine Erkenntnis abbringen? Ich meine jetzt im Hinblick auf unsere Stellungnahme als Kla.TV zum Russland-Ukraine-Konflikt und so weiter. Auf dem Weg der bloßen Anhörung von Behauptungen und Gegenbehauptungen allein werden wir nie letztlich zur geforderten Klarheit kommen. Es braucht noch einen Schritt dazu. Und um den geht es hier in meiner Vorrede. Und warum nicht, ja? weil es niemals so sein wird, dass irgendeine Sache unter diesem Himmel, sei sie nun gut oder schlecht, ohne Widerspruch hingenommen wird. Es wird immer widersprochen, ob gut oder böse. Versteht ihr? Immer. Es bleibt so. Und ich hoffe, ihr habt das gut verstanden. Ganz egal, um welche Person also, um welche Situation oder gar um welchen Konflikt es geht, die gegenteiligen Behauptungen werden immer bleiben. Glaubt das besser. Aus keinem zweiten Grund konnte man darum schon immer auch die besten Leute nie einhellig als sagen wir, gut durchdrücken, das alles gut finden. Das hat noch nicht einmal im Falle eines Mahatma Gandhi oder Martin Luther King funktioniert. Selbst Jesus Christus ist und bleibt auch nach 2000 Jahren noch immer eine äußerst umstrittene Person. Und genau letzterer hat aber deutlich erklärt wie man genau diesem ewigen Widerspruch Herr werden kann, versteht ihr das? Und Er hat dazu ein ganz simples Bild aus der Natur verwendet. Er sagte, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Das hat er betont, an ihren Früchten, also an den ganz realen Werken im Hier und Jetzt meint das, die jemand hervorbringt, soll man erkennen, wer das ist, um wen es sich handelt. Nicht Allein aber an seinen Worten soll man sich orientieren. Das wollte noch nicht, nicht einmal Jesus, ja? Immer auf seine Werke verwiesen. Schon gar nicht soll man sich an den Worten anderer über eine Person orientieren. Noch nicht mal äh, von jenen, die, sagen wir mal, der umstrittenen Person am allernächsten stehen. Weil diese können ja locker hirngewaschen sein, versteht ihr? Die können verstritten sein, aus welchen Gründen, können verblendet sein und tausend Dinge mehr, ja? Unter den Jüngern von Jesus befand sich überdies auch ein Judas, ja, der hat ihn gnadenlos verleumdet, krass, oder? Und hat ihn verraten. Ja, sogar in seiner eigenen Familie war Jesus zu gewissen Zeiten waren sie ihm gegenüber unsicher, ob er nicht etwa doch bloß ein durchgeknallter Extremist sei und so weiter. Kann man alles in der Bibel lesen. Aber seht ihr, nicht zu bestreiten, sowohl von Freund als auch von Feind waren aber die Werke von Jesus, ja, wo Tausende von Menschen als geheilt, befreit, gespeist und so weiter zurückgeblieben sind. Seht ihr das? Bis hin zu Totenauferweckungen, Zeichen und Wunden, Macht über jede Natur, Gewalt. All das blieb als Frucht seines Wirkens unter der Menschheit zurück, unbestreitbar. Ja. Also Ich rede jetzt nicht von Frucht der heutigen Christenheit, die abgewichen ist von all dem. Ja. Die neidischen Führer allerdings seiner Zeit haben es vorgezogen, Jesus aufgrund irgendwelcher Verleumdungen als Kreuz zu schlagen und dies anstatt ihn an seinen Früchten zu erkennen, wie er immer darauf bestanden hat. Und seht ihr, mit Klar TV versuchen wir nichts anderes, als genauso auf aktuelle Früchte hinzuweisen. Früchte, die gewisse Menschen oder Menschenkreise, Fortwährend produzieren im Hier und Jetzt, ja. Nicht, was Sie irgendwann getan haben, sondern hier und jetzt, versteht ihr? Wenn ein Bill Gates zum Beispiel, nachdem er die halbe Menschheit jetzt mit seinen Impfprogrammen buchstäblich vergiftet und sich selber dabei um Milliarden bereichert hat, wenn derselbe Mann jetzt gerade dabei dazu übergeht, Sonnenverdunkelungstechnologien zu finanzieren, um nun auch aus Ihnen wieder Milliardengewinne zu generieren, äh, zu unserem Schaden, ja. Dann sind genau das nachvollziehbare Früchte seines Wirkens im Hier und Jetzt. Wer aber alles über Bill Gates was sagt, bleibt so lange irgendwo sekundär, wie es nur um die Verbreitung von Meinungen geht. Ja? Ist er jetzt ein Philanthrop oder ist er ein Bösewicht und so weiter? Die Taten zählen, die man beobachtet. Versteht ihr? Seine aktuellen Werke hingegen, die kann wirklich jeder Mann beobachten. Hier und Jetzt. Auch meine aktuellen Werke kannst du ständig beobachten. Du kannst meine Reden hören, du kannst meine Bücher lesen, meine Dokumentar- oder Spielfilme anschauen. Du hast tausend Möglichkeiten, meine Früchte aus allererster Hand mitzuerleben. Ja? Zum Beispiel tausende meiner Teamplayer kannst du kennenlernen, wenn du willst. Aber ich sage eines, die Wahl wird dir immer bleiben, ob du mich nun aufgrund tausender giftiger einen Medienartikel als Sektier hassen willst, oder aufgrund tausender z.B. fröhlicher OCGR mich als Menschenfreund sehen willst. Ja. Warum? Weil dir all diese Menschen seit Jahren täglich unentgeltlich dienen, so etwa durch AZK, Kla.TV und vielerlei mehr. Ja. Leider ziehen es aber die unmündigen Menschen noch immer vor, auf irgendwelchen Klatsch zu hören statt mit ihren Augen die realen Früchte im Hier und Jetzt zu sehen. Und genau hierin liegt der große Fehler. Jeder Mensch spürt überdies in seinem Herzen entweder einen äh, freilösenden Frieden oder eine niederziehende Abneigung, wenn er sich unmittelbar mit den Früchten eines Menschen beschäftigt. Und siehst du, auch du hast ein zuverlässiges Sensorium in deinem Innersten drin, dafür so eine Art zarte Navigationsbefähigung, eine Einrichtung. Sieh dir also sowohl all unsere Werke als auch die Werke sämtlicher Politiker oder der Pharma an oder der Medien, der Freimaurerei und so weiter. Schau sie dir an und achte dabei immer auf die Regungen deines Herzens, ob es dich hoch oder niederzieht, was du da an realen Auswüchsen im Hier und Jetzt siehst. Und um das geht es. Wenn wir zum Beispiel dafür plädieren, den Russen mit roten Fahnen in den Händen Friede und Freundschaft zuzurufen, anstatt mit ihnen Krieg zu ziehen, sie sind aber ein Teil eines hinterhältigen äh, Weltherrschaftsplanes, sagen wir mal, ja? der Russland als zum Beispiel Führungsinstanz für ganz Europa vorgesehen hat, von diesen Plänen spricht man, ja? dann sind wir nicht nur der roten Gefahr, sondern der neuen Weltordnung satanischer Superlogen auf den Leim gegangen. Und dann werden wir natürlich als Sklaven eines gnadenlosen, ich nenne ihn Neobolschewismus enden. Plädieren wir andererseits, wir Europäer, dafür, dass wir mit der NATO zusammen jetzt gegen Russland in den Krieg ziehen? Ich sage mal, wird ein nukleares Inferno unser jetzigen Welt, wie wir sie kennen, mit Sicherheit ein schnelles und jähes Ende setzen. <lacht> also seht ihr, weder das eine noch das andere ist für die Weltgemeinschaft irgendwie tragbar. Ich plädiere daher dafür, dass die Menschheit sich kompromisslos jeder Kriegspropaganda, jeder Kriegstreiberei verweigert, Ja, ebenso jeder Form diktatorischer Zwänge, wie wir sie kennengelernt haben in diesen Jahren. Kein Normalsterblicher möchte doch Je wieder die Früchte jenes Kommunismusessen, essen äh, ich sag mal, den zentralistischen Herren, feudale Gebäude für sich erbaut haben und dem Volk die bitterste Armut eingebracht haben. Niemand möchte das. Ebenso will aber auch kein Normalsterblicher jemals unter einem Regie leben, das wie gerade jetzt während der Corona-Pandemie, äh, das mit all ihrer Panikmache bewiesen hat, welche verlogenen und todbringenden Früchte es produziert, ja? Keiner will das. Aber letztlich muss man einfach sehen, letztlich wäre alles andere besser, als in einer nuklearen Staubwolke zu versinken. Seht ihr das auch so? Ja, wo wir uns, uns gar keine Zukunft mehr gestalten können, einfach weil wir tot sind ja, oder verkrüppelt. Bitte entscheiden wir uns daher zur unzertrennlichen Einheit und für jene neue Welt die wir nicht weiter von solchen Köpfen gestalten lassen, die sich fortwährend an geschürten Krisen oder gar irgendwelche Kriege anzetteln, uns da reinschicken. Wir gehen nicht mehr für sie in den Krieg und verbieten jeden Profit aus heraufbeschworenen Krisen. Das ist mein Aufruf an euch alle. Allen voran lassen wir freien Aufklärer und alle wahrheitsliebenden Menschen uns nie wieder gegeneinander spalten, ja, ganz einerlei wer mit welchem, ich sag mal Wissen daherkommt. Wir hören uns alle an und unterscheiden dabei aber zunehmend, was Früchte und Klatsch ist, ja, und folgen unserem Herzen, wo es uns Frieden, wo es uns Freiheit und hochführende Kraft signalisiert. Das ist die Aufgabe, die große, die uns gestellt ist. Ich sage Dank fürs Zuhören. Ich bin Ivo Sasek, der seit 45 Jahren vor Gott steht. Der Krieg in der Ukraine nimmt kein Ende und wir sprechen heute mit dem Experten Christoph Hörstl. Er ist heute bei uns im Studio und wir werden in die Details gehen, was sich aktuell tut und wie gefährlich die Lage wirklich ist. Sehr geehrter Herr Hörstel, danke, dass Sie zu uns gekommen sind, dass wir heute über Ihre aktuellen Eindrücke sprechen können. Gerne, vielen Dank. Sie kommen ja sozusagen direkt aus Moskau zurück. Sie waren in Russland, haben eine Reise gemacht, haben wichtige Persönlichkeiten getroffen. Wie ernst ist es denn den Russen aktuell in diesem Krieg? Wie ist die Lage? Also, ich fand die Lage, bevor ich fuhr, sehr ernst. Aber wenn ich in die russischen Gesichter meiner Gesprächspartner schaue... Ähm dann sehe ich den Tod Ernst darin. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr äh, besorgt macht, mh, weil wir ja wissen, wir stehen ein Millimeter vor dem Weltkrieg. Eigentlich rechtlich stünden wir schon drin. Wir haben offizielles, deutsches, amerikanisches, britisches, sicher auch französisches, da gibt es auch Hinweise, äh, Personal, äh, Mitglieder der Armeen ihrer Länder, die in der Ukraine unterwegs sind. Und nicht, ich will mal sagen, für die Schuhputzaufgaben schon für Wichtiges. Und damit sind wir im Krieg mit Russland eigentlich. Russland hat das nicht hochgezogen, Russland will das nicht, strebt das nicht an und ist basserstaunt über die feindselige Reaktion auf eine Aktion, die ja eine Schutzaktion war. Es sind ja nun mal acht Jahre Krieg um den Donbass und 14.000, 15.000 Tote und hunderte Kinder dabei, wenn nicht Tausende. Ähm, es sind ja nicht nichts. Es ist auch nichts, worüber ein russischer Präsident die Freiheit hätte, etwas lockerer zu entscheiden, weil der Westen äh, sich entschlossen hat, eine... CIA-Puppe wie einen Staatsmann zu behandeln. ja, Das ist ja ein absurdes Thema. Ein B-Klasse-Schauspieler, der mit einer kleinen Satiretruppe erfreulich durch die Dörfer getingelt ist sozusagen oder durch die Städte, dann aufgeblasen wird im Fernsehsender eines äh, israelischen Passinhabers, äh, nämlich des bekannten Mafioso Kolomoyski, äh, Der kam wieder mit irgendwelchen Oligarchen. Ja. Oligarch. Mm. Oligarchen haben in der Ukraine grundsätzlich ihre eigene kleine Armee, sonst sind sie gar nicht ernst zu nehmen, weil jeder sie hops nehmen kann. So mm. banal, so, mm. so physisch mm. simpel ist das. Und der hat einen Fernsehsender, da gibt es dann 23 Folgen. Ich habe mir zwei davon angeguckt, ich habe herzlich gelacht. Das ist Super, gut und schön gemacht. Mit Sicherheit äh, waren da äh, absichtlich sehr gute Leute dran und da gab es einen Plan dahinter. Man will den Mann zum Staatsmann aufblasen und hinterher wechselt er sozusagen vom Fernsehpräsidentenstuhl direkt äh, in den ukrainischen Präsidentensessel. Das haben sie sich so ausgedacht, das haben sie durchgezogen. Das hat geklappt ähm, äh, und allerdings die nächste Wahl hätte er vermutlich verloren. Auch das ist interessant die brauchten die Eskalation in Kiew. Ja. Jetzt steckt ja, da werden wir vielleicht noch dazu dazukommen, sehr viel dahinter, Stichwort Finanzsystem, globale Hegemonie, geostrategische Interessen. Ja. Aber die Eskalation hat nun eben begonnen und Sie sagen, es ist für die Russen tot Ernst, viel mehr ernst, wie wir das hier mitbekommen. Inwieweit? Das Problem ist ja sozusagen ganz schrecklich einfach. Wir haben jetzt diese begrenzte russische Operation, dann haben wir die gewaltigen weltweiten Folgen für Russland, die Isolierung, Rausfliegen aus dem Zwift, das bringt alles Russland nicht um, gar keine Frage. Die haben auch China im Hintergrund, die können das ganz lange durchhalten, nebenbei gesagt viel länger als wir. Mhm. Aber das ist eine andere Frage. Mhm. Es ist erstmal so wahnsinnig negativ und die, die russische Außenpolitik in Europa ist kaputt. Mhm. Und weltweit schwer beschädigt, mit den USA geht auch kaum noch was. Das ist... Diplomatisch. Jetzt kommt die militärische Lage. Militärisch sind sie viel stärker gefordert, als sie sich gedacht haben. Und das liegt daran, hat mir ein russischer Militär gerade gesagt, dass die Ukraine pro Tag plus 10 Millionen Kosten hat. Warum? Die werden, wie soll man sagen, überschwemmt mit Nachschub. Und Russland kann gar nicht so schnell bomben, mhm. wie die Waggons reinfahren und mhm. die Ladungen da ausgeladen werden und so, er macht jetzt unten die Küste zu, zum Schwarzen Meer hin, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, und bombardiert in der Westukraine, wo diese Vorräte erstmal anlanden natürlich, und Das, das heißt, der Westen schiebt nach. nach, also Deutschland. Der Westen schiebt nach EU, in einer Weise, das ist, ja, kaum noch zu, mhm. kaum noch zu glauben, tonnenweise. Und das führt dann auch zu so humoristischen Einlassungen wie die von dem ähm, tschetschenischen Chef, der sagt, ich bedanke mich im Westen für die tolle Ausrüstung, die wir da bekommen haben. Und da gibt es Fotos, die sind wirklich markerschütternd, da liegen die Javelins Meter hoch, diese äh, Antipanzerraketen, die wirksam sind. Meter hoch in den Lagerhallen und äh, irgendwo auf dem nackten Boden herum und die russischen Truppen sammeln das Zeug ein. Die sammeln einfach ein. Das heißt, die haben ja. die ukrainischen Truppen ja. dort verjagt, ja. zurückgeschlagen und kassieren ja. dann das NATO- und US-Material ja. und nutzen es dann für eigene Zwecke ja. und das wird dann in Tschetschenien vielleicht eingesetzt. Ja. Oder jetzt mal im Krieg Inzwischen und dann weiter verkauft und weitergebracht. Das ist ja. Gold wert, ja. das Zeug. Das ist richtig teuer. Ja. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist ja, dass wenn Russland sagen würde, Leute, ihr habt den Krieg angefangen, äh, eure, euer Militärpersonal kämpft schon mit, damit sind wir im Krieg, ähm, dann hätte Russland die ganze NATO am Hals, die ist x-mal stärker als Russland, das sind dreieinhalb Millionen Mann Truppen in der NATO, einschließlich USA natürlich, mh, gegen 850.000, 900.000 Russen. Das ist nebenbei gesagt, Genau die Überlegenheit, die man braucht, aus militärstrategischer, wissenschaftlicher Sicht, um ein Land zu überrollen. Wir mhm. brauchen eine dreifache Überlegenheit, dann klappt das. Die ist mehr als gegeben, da kommen die Überlegenheit bei Luftwaffe, Helikopter, Panzer, alles Technik, mit. alles. Die ganze Technik ist einfach weit überlegen. Es ist vollkommen absurd, dass hier in den Massenlügenmedien gelogen wird, Russland hätte irgendwelche Ambitionen, uns anzugreifen. Im Gegenteil, die haben nur eine Ambition, dass der Krieg sich nicht ausweiten möge und dass sie es schaffen, sozusagen diesen Brückenkopf Ukraine, der sich da mit allen Konsequenzen, 26 Biowaffenlabors, zwei große Labors für Atomwaffen, das ist schon alles außerhalb des vertraglichen Geschehens natürlich, dann auch tatsächlich offenbar, ein kleines Kontingent, Kurz- und Mittelstreckenwaffen, voll ausgerüstet mit Atomköpfen. Jetzt schon direkt wenige Kilometer an der russischen Grenze. Unerträglich für Russland, geht gar nicht. Und eben die massenhafte Ermordung der Bevölkerung im Donbass, das sind die Punkte, wo Russland sagt, wir müssen da eingreifen. Deswegen steht eben mit unserem Flyer, äh, jetzt in unserer Veröffentlichung, vom Westen unausweichlich in die Aktion gezwungen. Das ist die Tatsache. Aber um Gottes Willen, nicht gegen die NATO. Denn dann kommt diese krasse Unterlegenheit und dann greift, das ist immer in diesen großen Kriegen, dann greift der Automatismus, der dann wirklich äh, die Welt äh, zum Einsturz bringt. Das ist, wenn die russische Militärdoktrin angewandt würde bei einer Attacke der NATO und die Russen kommen voll ins Hintertreffen, die F Truppen fluten zurück, nichts lässt mhm. sich mehr halten dann würde Russland einseitig und zuerst die Atomwaffen starten. Auf diesem Sektor gibt es etwa eine Parität zwischen Russland und dem Westen und China. Natürlich, aber China ist ganz klein als Kontingent. Russland ist entscheidend. Da gibt es Parität, da gibt es die Hyperschallwaffen. Da gibt es sozusagen eine Fähigkeit, sich zu verteidigen. Russland ist nicht bereit, in die Washington-Sklaverei zu gehen. Das muss man auch klar sagen. Das Volk steht auch dahinter in der Masse. Die werden nicht aus Washington regiert. Das kann sich Washington abschminken. Es gibt keine, wie soll man sagen, historische politische Handhabe dafür. Das Ganze auf Putin zu konzentrieren, verstehe ich aus Washingtons Sicht. Das ist ein guter Trick. Auch den hat man sich seit 20 Jahren eingeschossen, nämlich seit der Affäre Khodorkovsky. Da mhm. hat die Amerikaner also ganz toll einen Mann in Russland aufgebaut, Wahnsinnig reich, äh, erklärtermaßen sozial, im Grunde ein Oligarch, ja. ein Oligarch, aber auch ein multikrimineller Oligarch mhm. und ein Mann, äh, auf dessen Konto etwa 35 Morde kommen ja. sollen. Mhm. Ja, also keine so lockere Nummer äh, und eben erklärtermaßen ein erfolgreicher Finanzbetrüger, mhm. mh, weil er gleichzeitig die Gesetzgebung beraten hat. Und hat die Löcher, die er später nutzen wollte, schon eingebaut. Ein mhm. Ganz tolles Buch mhm. darüber, mhm. Äh, von Tim Tchenko. Ähm, wäre ich oft gefragt, deswegen sage ich das hier. Mhm. Ähm, und da ist das im Detail beschrieben. Ein, ein cleverer Kerl. Aber im Prinzip, äh, ich will mal sagen, mit einem geistigen Zuschnitt, den man nur als schurkenhaft bezeichnen kann. Und da hatte Washington große Hoffnung gesetzt, dass der einfach die Macht übernehmen ja, kann. Dass der dann alles verscherbelt. Und wenn ich das richtig äh, gehört habe, hat Putin zwei Stunden vor Vertragsunterzeichnung diese Unterzeichnung gestoppt und dann den Radakowski mhm. in den Knast gebracht für mhm. zehn Jahre wo er dann auch durch Anstrengungen eines, eines Freundes von mir m, ähm, einfach herauskam, wurde an den Westen ausgeliefert, lebt jetzt in London. Und das ist ein, in der Schweiz war es ihm auch mal nicht sicher genug. Und das ist äh, diese, diese Karriere und das ist schiefgegangen und damit steht Washington in Russland vor dem Null. Er, Rodakowski hat offiziell 2017 sozusagen das Heft des Oppositionsführers, ausgerechnet an diese, wie soll man sagen, unglaubwürdige Nullnummer Nawalny abgetreten, mhm. den wir hier zu einem Freiheitshelden aufblasen. Ähm, das ist auch wieder so eine Peinlichkeit, erinnert mich an unseren laschen Umgang mit den Nazis in der Ukraine. Mhm. Das ist der eklatante Rassismus und die Menschenverachtung von diesem Nawalny. Mhm. Ähm, ich weiß ja nicht, ob das wirklich so schlimm war, was er gemacht hat, dass man ihn deswegen äh, eine x Jahre in Sonderhaft bringen muss. Ähm, mein Gefühl ist eher, äh, damit ist er überbewertet <lacht> äh, und ne, damit wäre das nicht ganz gerecht, was mit ihm da passiert. Denn das politische Gewicht von dem Mann ist auch klein. Mhm. Aber was soll man als Russland tun? wenn die USA dastehen und geben Milliarden aus. Ja. Sie haben 5 Milliarden bis 14, bis 2014 ausgegeben, um die Ukraine gefügig zu kriegen. Das hat sehr gut gewirkt. Mhm. Und sie brauchen mehr für Russland, gar keine Frage. Aber ich bin mir sicher, sie investieren. Es redet nur kein Mensch. Darüber ja, deswegen mache ich das jetzt. Das, ja. das, deswegen hat ja auch äh, Moskau dann entsprechende NGOs, Stichwort George Soros und so weiter, aus dem Land geworfen, weil dort ja versucht wurde, ständig Regime-Change vorzubereiten. Ja. Oder ja. eben unter dieses Agentengesetz mhm. fallen gelassen. Und das Agentengesetz ist auch so eine Geschichte. Wieder kann ich nur sagen, Moskau war eigentlich zu spät dran. Ich habe ja mit einigen von diesen äh, Unternehmungen da geredet. Ich bin mal in Berlin öffentlich aufgestanden bei einer äh, FDP-nahen Veranstaltung und habe gesagt, auch Ihre Truppe da unten äh, ist eindeutig, wie soll man sagen, eine regime unterminierend unterwegs und ist auch noch stolz drauf mhm. und das macht die FDP überall mhm. Mhm. Äh, mit ihrer mit ihrer Norman Stiftung für die Freiheit ausgerechnet <lacht> also es ist schon es ist schon nicht gut ja. und das ist typisch und der der BND das muss man ja auch wissen und so machen es alle die ganze Welt wir haben das Wasser da nicht neu erfunden oder oder anders gekocht als andere Geht einmal pro Woche hin und kassiert die neuesten Informationen von den sogenannten NGOs. Mhm. Die NGOs, der Name ist ein Witz. Vorfeldorganisationen. Ja. Mhm. Das ist ganz, ganz simpel. Und so geht es nicht. Ja. Das, das sind Dinge, die einfach, die macht man nicht unanständig, tun wir gewohnheitsmäßig. Und da steht Russland. Und jetzt heißt es also so. Die NATO tritt in den Krieg ein, wir kommen in die Atomkriegsnotwendigkeit und was das bedeutet, wissen die Russen sehr gut. Mit hohem Blutzoll kennen die sich aus, aus mhm. dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und das sind Dinge, die, die sind furchtbar und wie wir damit umgehen, ist absolut nicht fahrlässig. Unsere Regierungen, unsere Medien gehen damit kriminell um, weil die Bevölkerung tiefen getäuscht wird. Wir, marsch, wir, nicht wir marschieren, wir stehen direkt am nuklearen Abgrund. Das ist es, weil das Weltkriegszwischenspiel. Das wird nicht so sehr lang werden. Mhm. Und darüber müssen wir reden. Wir müssen von einer Massenvernichtung von Menschen weltweit reden, insbesondere in Europa und in den USA. Ja, Die USA sind nicht außen vor. Sie können das nicht abwehren. Sie haben keine Kraft. Sie meinen, sie könnten ganz schnell was gegen Hyperschallwaffen entwickeln. Aber äh, was glaubt denn Washington, was die russischen Wissenschaftler inzwischen tun? Fägen machen in, in Miami oder so? Mm. Also das mm. ist einfach Quatsch. Mm. Ja, das wird nicht passieren. Also in einem Atomkrieg heißt es ja, gibt es keine Gewinner. Ähm, denn äh, ja. hier kommt Aktion, Reaktion und äh, zurück bleibt Wüste. Und Sie sagen, Russland hat oder das Ziel der Operation Russlands war, die Ukraine, zumindest die Ostukraine, von diesen Einflüssen zu befreien, die vom Westen kommen, von äh, den Übergriffen, von den Gemetzel, ähm, dass das beendet wird, dass das Sterben mhm. beendet wird, dass auch das Anrücken von Waffen aus dem Westen Richtung russischer Grenze zurückgedrängt wird, das ja. wäre das Ziel der militärischen Operation des Krieges gewesen. Das ist offiziell kommuniziert. Ja. Wo sind unsere ja. Roten Linien? Also wir brauchen ja. die Neutralität der Ukraine, wir brauchen Anerkennung der abtrünnigen äh, Republiken, mhm. wir wir brauchen eine klar, wie soll man sagen, eine Entspannungssituation, da kein Krieg aus der Ukraine gegen. Russland fertig. Ja. Daran hat sich die Ukraine nicht gehalten. Sie sagen Marionette des Westens. Ja. Daran hat sich die NATO und die USA haben sich nicht daran gehalten. Also musste Russland etwas tun, im Wissen, dass es jetzt bitter wird. Es gibt beispielsweise einen Hinweis aus dem Waldei-Forum. Der Direktor des, dieses wichtigen russischen Thinktanks ja. hat ja gesagt und hat in einem Grundsatzartikel geschrieben, der Westen, mit dem Dollarsystem ist dem Tode geweiht. Das wird jetzt impolutieren in den nächsten ja. Monaten und Jahren und wird zusammenbrechen und wir ziehen uns daraus zurück und wir machen jetzt den harten Schnitt und beschützen unsere Leute im Donbass und in der Ostukraine. Ja. Ja. Das wird Krieg geben, aber wir werden diesen Krieg gewinnen, sagen die Russen, weil wir darauf vorbereitet sind und der Westen wird zusammenbrechen. Teilen Sie diese Einschätzung, wenn jetzt keine Atomwaffeneskalation kommen würde, sagen wir mal so? Dann wäre das genauso. Mhm. Und das ist der gefährliche Anreiz für unser Finanzmafia-gesteuertes System. Mhm. Die stehen finanziell vor der absoluten Explosion. Dagegen ja. ist Atombomben ja. Das ist eine mhm. Apokalypse mhm. finanziell. Das ist das mhm. Ende von allem. So, davor stehen die. Jetzt war deren einzige Chance, sie könnten dieses Nugget Russland destabilisieren, mhm. sich damit äh, einen Realwert schaffen, den sie bisher nicht mehr haben. Man zweifelt ja überhaupt, ob die Amerikaner noch Goldreserven haben. Also ist, ich möchte mich da gar nicht dran beteiligen, weil ich es nicht weiß. Aber nichts. die Zweifel kann ich reportieren hier, die bestehen. So. Und jetzt sagt Russland, ist doch völlig klar, ihr schneidet uns aus eurem System raus, dann nehmen wir den Ausweg aus eurem System. Gerade haben sie mit Indien ein neues gebastelt, das ist soeben fertig ja. vor 48 Stunden. Und im Prinzip ist China auch dabei. Und wenn ich unsere Zeitung lese, merkt man schon, dass da wirklich auch zum Teil einfach knapp über 20-Jährige beteiligt sind. Die schreiben dann in allem Ernst, dass ja das SWIFT-System den Vorteil hatte, dass die 24-7 tätig sind. Also die Überweisung geht einfach in Sekunden durch. Mhm. Ähm, äh, und das soll jetzt der Grund sein, warum man unbedingt mit dem vollkommen kaputt pleitegegangenen, ungedeckten Westen mhm. Geschäfte machen mhm. äh, müssen mhm. sollte. Ja, Das ist ja absurdes Theater. Mhm. Äh, die schaffen ein eigenes System. Nebenbei gesagt, bin ich mir einigermaßen sicher, dass man auch in Indien, China und in Russland 24-7 arbeiten kann. Das, das, das ist geradezu so lächerlich, mhm. was, hier, was hier geboten wird. Und natürlich kann die Finanzmafia da nicht zugucken. Mhm. Das ist ja auch so ein mhm. Ding. So, wenn wir jetzt aber diesen... So kamen in den Weltkrieg hinein, bei ohnehin einer bestehenden politischen Philosophie der Massenvernichtung. Hier, wir sind ja von Regierungen regiert, egal ob Österreich, Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich oder sonst was, von Regierungen, die offenbar willens sind, das haben sie im Corona-Fall bewiesen, große Zahlen ihrer Bevölkerungen zu opfern oder gesundheitlich definitiv stark zu beeinträchtigen. Von den Schwabplänen plänen äh, Schwab nebenbei ist bloß der Hausmeister seiner Truppe, aber er hat mm. das so deutlich formuliert. Mm. Als Zusammenfassung dessen, was Blogger, die dann von YouTube gelöscht, von Facebook gestoppt, äh, auf seiner verfluchten Website vom Weltwirtschaftsforum Davos gelesen haben, mm. bei diesem berühmten mm. Kreis mit den verschiedenen mm. ja. Richtungen und Verbindungen, das haben wir inzwischen alle gesehen. Aber der, der das aufgedeckt hat, der war gleich überall mehrfach gelöscht. Ja. Ist dieses Schicksal habe die ich wurde voll voll. Zensiert, zack, mm. buff. Mm. Äh, und das, das zeigt im Grunde nur, Volltreffer gelandet, voll entdeckt die Nummer, wahnsinnig gefährlich, dass jemand mit einer Vernichtungsagenda plötzlich sozusagen diese Agenda auf dem Tisch sieht, von mhm. anderer Seite. Was, wenn die sagen, top Putin, das machen wir so. Mhm. uff ja Und dann sterben viele Russen und dann sterben eben im Westen ganz viele Menschen. Und das, ja. das ist das Schicksal. Das sehen die Russen und die verstellen sich nicht. Ich rede nicht mit Kaspern, sondern ich rede mit, rede mit sehr ernsthaften, unverstellten Menschen. Und die Pure, blasse, irre Sorge spricht aus diesen Gesichtern und mich, wie soll man sagen, motiviert das zu sagen, wir müssen an die Seite Russlands. Das ist jetzt die nächste Frage. Was kann man tun, was können Deutsche tun, was können Europäer tun, um äh, die Atombombe nicht abzubekommen? Ähm, die Regierungen äh, werden nicht so handeln, wie die Leute, wie die Völker wollen. Sie werden so handeln, wie es ihnen anbefohlen wird. Aber was kann man signalisieren? Man konnte ja bei Corona durchaus über die Straße einiges bewegen und Sie haben mit einflussreichen Leuten in Russland gesprochen. Vielleicht können Sie uns auch kurz Einblicke geben, was das für Gespräche waren und was die uns oder was die auch Ihnen empfehlen, weil die wissen, Sie kommen ja zurück nach Deutschland, was, was, was, welche Möglichkeiten gäbe es? So laufen die Gespräche nicht. Wir, wir tauschen nicht Empfehlungen aus, sozusagen, weil wir alle wissen, wie der Hase läuft. Das ist, äh, wie soll ich ich das das vereinfacht. An, ja. Natürlich versuchen <lacht> rauszukitzeln, ja, ja, was, dass was Sie was uns hier war, und, äh, ja, ja, das Wesentliche. Ich, ich verstehe das schon. Ich sehe das Problem. Das Problem ist natürlich, dass ich darüber nicht so ganz oft reden kann. Ja. Aber im Prinzip. Mh, tauschen wir zu Anfang des Gesprächs die Klarheiten aus, ja. sozusagen. Was ist dann unser Ausgangspunkt? Das dauert meistens nur wenige Minuten. Das ist in fünf Minuten vorbei. Und dann wird, man, dann wird man operativ. Was ich natürlich in Russland angesprochen habe, ist das eklatante Unvermögen, auf dem Schlachtfeld Kommunikation dem Westen etwas Gleichwertiges entgegenzusetzen. In der jetzigen Konstellation ist das nicht nur mörderisch, das ist potenziell massenmörderisch. Das kann uns in diesen Atomkrieg hineintragen. Und deswegen äh, sehe ich da für die äh, russischen Freunde mh, den klaren Wunsch, dass die das rechtzeitig entdecken und stopfen dieses Loch äh, und wir haben jetzt gerade äh, so eine Debatte wegen dieser Ortschaft nahe bei Kiew. Butcher. Butcher. Ja. Butcher. Mhm. Äh, wo ich dieses Wort einfach nur aussprechen muss. Butcher. Und ich spreche viel Englisch. Und ist mir klar, warum die westliche Propaganda für ihren Dreck diesen Ort gewählt hat. Mhm. Weil Butcher, B-U-T-C-H-E-R geschrieben, äh, auf Englisch eben heißt schlechter. Mhm. Wenn man jetzt die der Russen Butcher. als mm. Massenmörder hinstellen will, eignet sich am besten die Ortschaft Butscha. Mm. <lacht> Weil das geht rein, das ist das gute ist Propaganda. Ist ja? Richtig, ja? Also ja? Ne, mm. können wir uns einfach ausmalen. ja. Mm. Wir, unsere Nachrichten reden über einen Ort, wo die Russen ganz viele Menschen umgebracht haben und der heißt Schlechter. Mm. Äh, oder noch, nein, der heißt Massenmörder. Ja, der Metzger, Ort. Massenmörder. Ja, ja mm. sowas, mm. Äh, Metzger, mm. ja? Das, das wäre auch nicht schlecht. Mm. Ähm, so irgendwas äh, Kurzes, aber im Grunde ist Butcher eben äh, wirklich so ein, so ein, so ein Typ, mhm. der mehrere umbringt, mhm. nicht, nur, nicht nur einen. Mhm. Mhm. Äh, und deswegen ein tolles, kurzes, prägnantes Wort. Und das ist für Marketingfachleute sozusagen das gefundene Fressen. Mhm. Ja? Mhm. Also ne, unsere Marketingleute sind so begeistert über unseren Namen, die neue Mitte. Ja? Mhm. Weil das Wort neu, das ist gesetzlich sozusagen festgelegt, mhm. man darf nicht etwas neu nennen, was nicht neu ist. Mhm und wir tragen das Wort neu im Namen, mhm. Das sagen, besser geht's es nicht. Oh mhm. Gottes willen, das ist fantastisch. <lacht> Bitte auf keinen Fall ändern. Ja. <lacht> so, das, das ist bei diesem Ort ähm, eine Butcher in allem Ernst. Für die ähm, lügenden Kartellmedien der entscheidende Schritt, dass man diesen Namen hat. Und es geht ja um die Angelsachsen, mhm. ja. es geht um England, es geht mhm. um USA, für die macht man das. Glauben Sie, dass Butcher dann eine Inszenierung des Westens war? Weil ich fasse jetzt ganz kurz zusammen, was jetzt die ja. allgemeine Sprechart dieser Tage ist. Ja. Der Westen sagt, es gibt Satellitenbilder, sie sagen, es gibt Zeugenaussagen, wir wissen in Zeiten wie diesen kann beides gefälscht werden, eine wunderbare Möglichkeit für die gut funktionierende Medienpropaganda, die Russland ja nicht in dieser Form hat, wie Sie angesprochen haben, die Kommunikation ist dort nicht so professionalisiert. Und Russland sagt nur, das stimmt nicht, wir haben damit nichts zu tun, wir haben uns zurückgezogen und dann ist dieser Fall aufgepoppt, kann man so sagen. Also Aussage gegen Aussage, bei uns ja. wird natürlich nur die westliche Erzählung. Ähm, transportiert. Wir bei Auf1 haben in den Nachrichten dieser Tage gesagt, wir wissen es auch nicht, aber haben beide Stellungnahmen gebracht. Sie glauben, es ist eine Inszenierung. Haben Sie da nähere ähm, Hinweise oder, oder ja. ist das jetzt auch eine Vermutung? Nein, das ist absolut keine Vermutung, sondern die Russen haben in der letzten Nacht nachgelegt und haben ihrerseits Satellitenbilder vorgelegt und mhm. haben nachgemessen, was die New York Times gemacht hat und haben, haben der New York Times aus ihrer Sicht, kann ich nur wieder sagen, mhm. ja, nachgewiesen, dass sie falsche Daten verwendet hat für ihre Bilder, die Kommen von ganz anderen Tagen, als die New York mm -hmm. Times gesagt hat, mm -hmm. zum Beispiel. Ja. Und ich habe mir diese Satellitenbilder angeguckt und denke mir, Freunde, es ist sehr häufig so, wenn es ums Beweisen geht, mm -hmm. dann landen wir, Entschuldigung, bei verlogenen Experten. Ja, ja. Davon haben wir nichts. Ja, ja. Wir im Westen haben inzwischen eine völlig durchgeknallte, korrumpierte Wissenschaftswelt. Das haben wir bei Corona gelernt. Unglaublich, was da abgeht. Mhm. Und wir lügen so krass, dass es jenseits, es spottet jeder Beschreibung, mhm. wenn wir die Virenexistenz anbringen, dann zeigen wir, wo wir eigentlich wissenschaftlich, ethisch, politisch stehen. Mhm. So, jetzt kommen die Russen, die das alles nicht so gut können, <lacht> mhm. zum Glück, was macht sie eigentlich sympathisch, aber mhm. die kommen und legen den Gegenbeweis auf den Tisch. Und dann fange ich an zu sagen, nein, ich möchte gar nicht mit Satellitenbildern arbeiten. Niemand arbeitet mit etwas, was ich will mal sagen eine fortgeschrittenen Klasse von wie heißt das diese Software da ähm, ja irgendwelche Photoshop-Bilder Photoshop, Photoshop das war ja, genau, genau. das ein Photoshopper gut mhm. gut fälschen kann, sondern ich möchte mal mir anschauen, wie bewegt sich denn ein Volk, eine Regierung politisch mhm. und was haben die für eine Motivation in der Ukraine. Mhm. Unsere amerikanischen Freunde, die NATO, hat in der Ukraine eine absolut anti-ukrainische Motivationslage. Die wollen, wollten, wollen, machen das, erfolgreich, seit 20 Jahren, ja. die Ukraine als Aufmarschgebiet gegen Russland Ausbauen, positionieren mm. das ist schon lange passiert in den Strategien, dann ausbauen, dann ähm, die, die ganze Armee unter die Fuchtel kriegen. Das heißt, das geht immer über die Ausbildung. Mm. Nicht? Es wird mm. ja in Deutschland keiner Oberst, mm. der, wo die Amerikaner nicht genickt haben. Ja. Und so machen die das eigentlich mit allen Völkern, nur nicht so hart und harsch äh, wie, wie bei mit uns, weil wir Kolonie ja. sind, aber <lacht> bei den ja. anderen auch. Mhm. Da heißt es dann ja, der Mann ist eigentlich ja ganz sympathisch, der kann auch ein guter Soldat sein, aber er ist instabil, passt nicht gut, mhm. muss man nicht haben. So. Und dann wird er das nicht. Egal ob in Ägypten oder in der Ukraine, ja. ja, ja. So, das, das ist das. Und eine, oder in der Türkei. Das mhm. war das große Problem, das Erdogan hatte mit seinem Militär. Deswegen musste er praktisch eine Militärrevolution machen, bis er eine Leute hatte, auf die er sich einigermaßen verlassen mhm. konnte. Und wie man sieht, es reicht nicht. Ja, dem geht es schlecht. Ja. Aber das sind, so die, ist so die Lage für die Ukraine. Keine Agenda, die mit den Menschen zu tun hat. Mhm. Zwei Putsche inszeniert, erfolgreich wegen weit überlegener Soft Skills. Ja. Nur, mal, nur mal der Vergleich. Die Amerikaner mhm. machen zwei Putsche in der Ukraine, wenn die Russen nur ihre eigenen Menschen schützen wollen, müssen sie mit Armee anrücken. Mhm. So schwach sind mhm. die auf diesem ja, Gebiet. Ja, ja. Und das ist etwas, das man auch in Moskau allmählich sieht. Und dann sage ich so, wem glaube ich denn seine Satellitenbilder? Mhm. Ja. Und da sage ich, ich glaube, dass derjenigen Macht, deren eigene Menschen, Russen, ethnische Russen, vom Moskauer Glauben des orthodoxen Ritus, die diese Menschen schützen wollen, denen glaube ich, ich glaube also Putin, in seiner Rede, weil ich das für die wahrscheinlichere Motivation halte, die dann durchträgt. Putin hat doch. 0,0 Interesse daran, die Ukraine kaputt zu schießen. Ja. Also da, da hake ich jetzt gleich an. Wir haben äh, nämlich im Vorfeld ja, äh, ja. auch Fragen bekommen, wo, ja. wo mir beispielsweise jemand geschrieben hat, ähm, wenn Sie mal wieder einen Russland-Experten interviewen, ja. wie den Herrn Hörstl beispielsweise, darum trifft es sich gut, dass wir jetzt sprechen, dass gerade jetzt zu Butcher mhm. gibt es ja auch historische Parallelen oder dieser Seher hat mir eine historische Parallele geschrieben und gesagt, ja die ja. Rote Armee hat ja auch gemordet ja, und die hat ja. unglaubliche Massaker begangen und, und, und, und alles. Dinge, ja. Und dann, dann habe ich ja. aber überlegt und habe mir gedacht, ja aber was war die Vorgeschichte? Die Vorgeschichte war, es gab einen Ilja Ehrenburg, der die Rote Armee auf das deutsche Volk so eingehetzt hat und gesagt hat, das sind Gegner und, und umgekehrt ist es ja auch ja, aber gelaufen. Man das denn? Aber, hatte wo aber wo es man war einen? Russland, ja. Deutschland ja. und jetzt sind wir aber Russland-Ukraine. Ja. Und Sie haben ja auch im ersten Interview schon gesagt, das sind ja, ja Ihre Brüder. Und ja. viele Russen hätten ja, ja ähm, Hemmungen, ja. da was zu tun, oder? Die haben ja Hemmungen jetzt im Krieg hm. gegen Ukrainer vorzugehen. Ja. Ist das richtig? Absolut. Absolut. Ist eine, ich hätte mal gesagt, eine Beißhemmung ist das. Okay. Ja. Das ist das. Mhm. Die haben die ganze Zeit, jeden Tag, den sie kämpfen, das Gefühl, was machen wir hier eigentlich. Geht da deswegen nicht schneller was weiter? Und das geht dann nicht schneller weiter. so also jetzt mhm. kommt der Hörstel, ja, ich steige <lacht> zum Fleiß in diesen Dingen. Also auch gestern Nacht wieder ja, ja. alle kleinen Videoschnipsel mhm. angeguckt, äh, an die ich rankam mhm. vom Schlachtfeld. Das mache ich gerne, mhm. weil, also erstmal habe ich ja selber Kriegserfahrung, weil im Prinzip man an den Bewegungen der Truppe, wie die vorgehen, auch auf solchen Videoschnipseln, die rein zufällig entstehen, irgendwie ganz gut sehen kann, wie ist die Lage bei denen? Immer wieder sehe ich das gleiche Bild. Da rollt ein Panzer vor, schießt um eine Häuserecke rum, bapp, bapp, bapp, bapp, äh, und dann zieht er sich wieder zurück, weil dagegen Feuer kam. Dadurch haben die festgestellt, aha, so stark sind die da. Mhm. Und dann wird die Operation weitergeführt. Das, das ist nur so ein Ding. Er rollt also zurück. Mit anderen Worten, eben nicht platt machen, besetzen, Feierabend, äh, sondern äh, vorsichtig reingehen, schauen zu gewinnen, in dem Sinne, dass man eben sagt, wenn ihr euch ergebt, seid ihr sicher, wir bringen euch ins Hinterland, es gibt zu Essen medizinische Versorgung, Unterbringung, Schluss aus, Ende der Krieg ist für euch vorbei und wenn er insgesamt vorbei ist, könnt ihr nach Hause. Das sind so ganz klare Maßgaben, die versucht Russland darüber zu bringen, in den letzten Stunden mit Erfolg, wir haben offenbar eine anderthalb Bataillone, die sich ergeben haben, wir sehen also marschierende ukrainische Truppen und das wirkt jetzt. Jetzt können sie, weil sie im Norden abgezogen sind, im äh, Osten und Süden mehr einsetzen. Im Grunde natürlich unglücklich, militärisch völlig verständlich. Was soll eine russische Truppe, die praktisch vor der Wahl steht? Ich meine, Russland wurzelt in Kiew. Kiewer rus ist eine klare Nummer. Warum sollte diese wunderschöne Stadt Kiew so kaputt gehen wie Mariupol? Mhm. Dafür gibt es keinen. das kann man Russen nicht erklären, ja. natürlich. Und dann ziehen die sich da zurück. Der Gegner nutzt, wie soll man sagen, das Schlachtfeld, das die selbstverständlich hinterlassen. So sieht es überall aus ja, in, der, in der Ukraine. Es ist nichts Besonderes, um da eine dolle Story drauf zu setzen. Aber erstmal ist sozusagen Kiew aus der Schusslinie, jetzt kommen hier die großen Sachen, die ukrainischen Truppen rücken vor, pipapu, als wäre das ein Sieg. Das ist lächerlich. Die Ukraine ist nicht in der Lage. Und wenn wir die, ich will mal sagen, bis zur Scheitelhöhe mit Waffen und Munition vollstopfen, die haben auch bloß zwei Arme pro Mann, die können Russland nicht besiegen können. Das ist ein falscher Traum und das geht so ein bisschen in die, in die Psychoregion, nicht? Da sagt also der... Schauspieler Zelensky mit seiner künstlich auf Dunkel trainierten Stimme, das kann ich auch. Ja? Also macht er da so eine große Show, dass jetzt also der heroische Widerstand kommt und die Ukraine wird Moskau düpieren und sonst irgendwas. Das ist so ein... Dafür sterben Menschen, dass ein B-Klasse-Schauspieler mit einem sagenhaften Unterwanderungsplan da den Präsidentensessel einnimmt, als Darsteller sozusagen, und hetzt sein Volk in einen Bruderkrieg, den niemand braucht. Weder Russland braucht den, noch die Ukraine, noch Europa, noch die Welt. Vollkommen verrückt. Und das Beunruhigende dabei ist, ja. so wie Sie das ja auch skizzieren, es ja. kann ja kein normales Ende geben, denn äh, die Ukraine darf wohl nicht kapitulieren, dahinter stehen andere Mächte, die das nicht zulassen werden. Ja. Ähm, Russland kann auch nicht sagen, wir geben das jetzt wieder auf, wir Atotisch haben hier Staat. einen Krieg ja. angefangen und angezettelt. Ja. Ja. Ähm, das heißt, es geht Richtung weiterer Eskalation und die Lage ist, wie Sie eben jetzt ja auch aus Russland mitgenommen haben, brandgefährlich. Glauben Sie, dass... Russland kaum Schuld an der Eskalation trägt, denn der Westen wirft ja Russland ständig vor, dass ähm, auch hier Bestrebungen sind, sich weiter auszudehnen. Ähm, wir haben auch bei uns thematisiert, es gibt Leute, die sagen, es gibt eine kommunistische Langzeitstrategie, dass Russland nach wie vor den großrussischen Ideen anhängt. Das, das verweisen Sie ins Reich der Fantasien und sagen, das gibt es nicht. Das ist einfach... Also es gibt immer verrückte Russen, so mhm. wie es verrückte Deutschen gibt. Ja, also es Russland gibt ist noch es, größer, ja. ja. So viele Deutsche, die träumen, äh, gerade, ich will mal sagen, wenn sie ne, gelernt haben, dass, die, dass Deutschland eine Art GmbH ist oder sowas ähnliches oder jedenfalls irgendwo unter diesem Namen firmiert, ähm, dann sind sie der Ansicht, ja, das ist ja völlig klar, wir haben ja gar nicht richtig unser Reich aufgegeben, wir haben ja bloß ein bisschen kapituliert. Also die Grenzen von 37, davon mhm. träumen die, so. ähm, ich sage nur, wie, wie ich das gemacht habe, politisch. Ich habe gesagt, es gibt keine Gebietsrevision. Punkt, Aus, Ende. Wir machen das als Deutschland nicht. Warum? Wir brauchen in Europa Ruhe. Also Sie Jedes als Volk Vorstand der, der Partei, die, das, die, neue, die neue Mitte. Mitte. Ja? Da, mhm. Das ist in unserem Programm. Mhm. Es gibt keine Revision der, Gebiets, der Grenzen. Schluss. Brauchen wir nicht. Warum eigentlich? Menschen können genauso glücklich in Polen und sonst was leben. Das haben wir eigentlich ein bisschen hinter uns. Wir können uns sehr gut auf unsere deutschen Traditionen, unsere Geschichte, unsere Sitten, Gebräuche, äh, wie soll man sagen, traditionelle Kleidung, Lieder, so etwas, äh, können wir uns wunderbar besinnen, ohne Ärger mit den Polen, nicht wahr? Äh, und in den, aus russischer Sicht mh, sieht das nun so aus. Natürlich sind das alte russische Gebiete, das ist gar keine Frage. Natürlich ist das äh, vollkommen schräg gelaufen, äh, wie die Ukraine entstanden ist und wurde dann vom Westen gekapert und sowas. Das war alles so nicht geplant, mhm. völlig richtig. Aber Russland hätte niemals irgendetwas veranstaltet, um das wiederzubekommen. Das muss man auch bitte sauber trennen vom sowjetimperialismus, den es gab. Ja, ich bin nun wirklich äh, erster Hand Augenzeuge in Afghanistan, wie sowjetimperialismus geht, ja, mhm. und wie er auch scheitert, mhm. voraussehbar scheitert. Ja, das ist aber nicht Mütterchen Russland. Hier sind wie gesagt Brüder und Schwestern und sie sind bedroht, am Leben bedroht, äh, an auch nicht nur mit dem Tode, sondern auch, dass sie ihr Leben gar nicht leben dürfen. Ja. Wie lebt man denn in einem Grenzgebiet, in einem zusammengeschossenen Haus? Die Leute hängen an ihrem Land. Ja. Unzählige Unterdrückungen gab es ja in diesen acht ja. Jahren. Ja, die, die, ich sag doch mal kurz, was mhm. da passiert ist. Da mhm. wurden die Renten nicht weiter gezahlt, die Energieversorgung wurde eingestellt, Löhne wurden nicht gezahlt, Firmen wurden stillgelegt und dabei wurde jeden Tag in die Ortschaften reingeschossen, wie heute. Mhm. Natürlich hat Kiew keine Chance, die Stadt Donetsk, Je wieder einzunehmen. Oder Lugansk. Das ist vorbei. Mhm. Trotzdem schießen sie da rein. Das ist reine Terror-Militärpolitik. Mhm. So, und Russland hat erklärt am 21. Wir müssen einen Punkt machen. Die NATO hat nichts anzubieten. Wir wollten Grenzen. Wir wollten Schluss machen. Die Ukraine und Georgien sollten nicht in die NATO. Wir wollten den NATO-Vormarsch stoppen. Nebenbei gesagt, nur das, was vertraglich zugesichert war. Und zwar NATO-Russland-Akt und 2-plus-4-Vertrag. Jetzt, jetzt gehe ich auf ja. Ihren Flyer noch mal kurz ja. ein. Äh, ja. Sie haben hier einen Flyer aufgelegt, schon wieder Krieg gegen Russland, zurück zur Vernunft. Ja. Ähm, hier thematisieren Sie auch diese lange Vorgeschichte und Sie sagen, seit mehr als 100 Jahren will Washington ja. vorrangig die deutsch-russische Freundschaft verhindern, dass das ja. auch ähm, ähm, geopolitisch dahinter steht. Ja. Vielleicht können Sie darauf noch mal eingehen, dass es ja, es geht ja nicht nur um die Teilung Ukraine und Russland, es geht auch um die Teilung Europa-Russland, dass es, quasi nicht diese große Festkontinentalplatte geben kann. So, das will Washington nicht und wir verdanken äh, diese kurze Erkenntnis, diesem wunderbaren George Friedman, äh, wunderbar deshalb, weil er diesen Satz gesagt hat. Ansonsten hat er den üblichen amerikanischen Schrott gebaut, das heißt, er hat mit seiner Firma Stratfor einen praktischen Privat- Geheim- und Nachrichtendienst aufgebaut. Nachrichten wirklich im journalistischen Sinne, also man konnte da Facts über Länder abziehen und so, aber da waren eben auch geheimdienstliche Aktivitäten dabei. Und der hat dann eben 2015 diese berühmte Rede, kann ich nur jedem raten, das Ding zu googeln und sich das anzuschauen. Da gibt es von den wichtigsten 15 Minuten inzwischen eine tolle deutsche Übersetzung, vielleicht sogar schon vom Ganzen. Wir haben das bei Auf1 auch schon gebracht Archiv, wir ge verlinken ja. das drunter. Also ja, das ja. ist wirklich ein wichtiges das Zeitdokument. Ist ja. heutzutage mhm. allgemeingut gut eine Grundbildung ja, ja. der politischen Art. Und da hat er diesen wunderbaren Satz gesagt, hat das so zusammengefasst, absolut tatsachentreu, absolut glaubwürdig. Deutschland sollte immer von Russland getrennt werden. Und dann kommt der Hörstel, guckt das an, guckt die politische Lage an ja. und sagt, so, dieses Thema ist ab jetzt mein Hauptargument, warum wir ganz anders als die amerikanischen Freunde die gegenteilige Politik betreiben müssen. Heutzutage ist das nicht mehr ein Können, wir haben nicht mehr die Wahl. Wenn wir heute nicht im Westen an Russlands Seite treten, kommt die verfluchte Finanzmafia mit der Rüstungsmafia, mit der Energiemafia und der Medienmafia. vier Mafiose klicken, die weltweit unterwegs sind, kommen und drücken uns einen Weltkrieg aufs Auge und am Schluss einen Atomkrieg, weil sie eine Vernichtungsagenda haben. Wir haben keine Wahl. Das ist, glaube ich, für mich die, die wichtigste Motivation heute, zu Ihnen zu kommen, zu auf eins, damit ich diesen Satz sagen kann. Wir haben keine Wahl. Wenn wir heute auf die Straße gehen ohne russische Flaggen, haben wir sozusagen einen Teil unserer Zukunft aufgegeben. Das ist entscheidend wichtig. Wenn wir nicht an Russlands Seite treten, dann glauben dieses Pakt, das uns regiert, glauben nicht, dass uns das ernst ist mhm. mit dem Überlebenswillen. Bei Corona ist das schon in Gefahr geraten. Hier kommt das Siegel drauf. Es ist nicht mehr Spaß, es ist ja. nicht mehr, wir können mal nachdenken, es ist nicht mehr, wir sind neutral, wir stehen ja nicht zu Russland und nicht zu Amerika. Das ist vollkommen wurscht. Wir werden einfach, wie die Juden in den Kassettes mit, mit einem Bulldozer, werden wir in unser Massengrab geschoben. Das ist das, was die vorhaben. Ich kann mich leider nur so drastisch ausdrücken, weil es meine tiefste Überzeugung ist, dass das die Gemütslage in Washington ist unsere. Was, was heißt das für Sie, wenn Leute ja. russische Flaggen zeigen auf Demonstrationen? Heißt das, man hat Verständnis für Moskau und was hier geschieht oder man, man schlägt sich hier völlig auf die Seite oder was kann das bedeuten nationalpolitisch gesehen? Was, was, wie meinen Sie das? Können Sie das noch ja. konkretisieren? Ich denke, es wird sofort ausgelegt und wird dann gesagt: Ja, der Mann möchte, dass Deutschland aufgegeben wird und Putin und wir schließen uns Putin an. Ich denke, das meinen Sie damit nicht, sondern, ja. sondern, sondern können Sie das ja. noch konkretisieren? Ah, Vollkommen berechtigte ja. Frage. Herr Natürlich darum geht es. Das ist auch ja. entscheidend ja. eigentlich. Worum geht es heute, wenn wir eine russische Flagge zeigen? Das heißt, wir sind Deutsche. Wir sind Österreicher. Als Deutsche, als Österreicher haben wir verstanden. Wir lassen uns in keinen dreckigen Konflikt mehr von Washingtons Gnaden mit Russland hetzen. Punkt. Das ist klar. Das, dann, ist dann, ist das ist ganz einfach. Dann ist das auch mal das gesagt, also ja, liebe Zuseher, ja. hören Sie sich das nochmal hm. an, spulen Sie, Sie nochmal 20 ja. Sekunden zurück. Um das geht es. Und auch ja. wenn uns Leute wieder einen Strick drehen wollen und sagen, ja, die laden den Herrn Hörstl ein und der macht hier äh, russische Propaganda. Propaganda. Genau, ja, richtig. Das, das, ja. das, das wollte ich jetzt nochmal klar gesagt haben, ja. dass das auch Nein. klargestellt ist. Ja. Und das ist auch nebenbei gesagt, kein, keine Blanko-Unterschrift für den Präsidenten Putin. Ich habe ihn nun persönlich getroffen, ich habe ja. ihn erlebt, wir haben ein paar Sätze gewechselt, das war nicht wahnsinnig lang, das hat ein paar Minuten gedauert, vorbei war es. Ich habe ihm einen wesentlichen Zettel in die Hand gedrückt, ja. weil ich wusste, ich komme nicht zum Reden. Und er hat das meiste nicht gemacht und nur eine Sache gemacht, die ich gar nicht so wollte, nämlich er hat mich an die heimischen Medien weitergereicht sozusagen. Und seitdem bin ich da gern gesehener Gast, mache ich gerne mit den russischen Freunden ist inzwischen schöne persönliche Verbindungen geworden. Aber im Wesentlichen geht es doch nicht um Putin, es geht um das russische Volk. Und das ist eine Sache für die nächsten 500 Jahre. Ich möchte, dass völlig unumkehrbar zwischen den Völkern klar ist, was? Ein Gewehr hochnehmen? Wie bitte? Ja. Auf den anderen schießen? Nie wieder! Ja. Genau wie wir sehr erfolgreich mit Frankreich gearbeitet haben. Da ist meine Familie nun seit 1834 äh, eng mit den Franzosen befreundet. Mein Großvater war von Adolf Hitler persönlich beauftragt zuständig für die Reichsweinversorgung mit Wein aus Bordeaux. Ja. Was hat er gemacht? Hat mit den bordeläsern verhandelt. Persönliche Geschichte, aber so am Rande, weil es spannend ist. Und hat nie, niemals einen einzigen Liter oder eine einzige Flasche Wein gestohlen, requiriert oder zu wenig bezahlt. Was passierte nach Kriegsende? Alle Hitlerbeauftragten wanderten in den Knast. Mein Großvater auch. Aber dann kam dieser berühmte Brief aus Paris und der hieß, Herr Böhmers ist sofort freizulassen, der ist ein Ehrenmann. Buff. Raus aus dem Knast. Das gab es ja. eben mhm. auch. Die deutsch-französische mhm. Freundschaft hat im Fall meiner Familie über die Kriege hingeholfen. Mhm. Über drei Kriege. Mhm. 70, 71, mhm. 14, 1418 und den Zweiten mhm. Weltkrieg. Und im Zweiten Weltkrieg war eben mein Großvater da mit deutschen Truppen ja, mhm. in Bordeaux und hat die Franzosen anständig behandelt. Bis dahin, dass er als die im Chateau Margot, in diesem berühmten Chateau Margot, sich an den Weinvorräten vergriffen haben. Er persönlich angefahren kam mit seinem riesigen Dienst Mercedes und hat den führenden Offizier am Schlawittchen gepackt und die Treppen des Chateaus runtergestoßen, runtergetreten, genauer gesagt, vor den Augen der vollkommen verdutzten Weinbauern von Bordeaux. Das hatten die nie erwartet und dafür ist er berühmt, bis in, zu den Menschen, die jetzt noch leben und das erzählen können. Und als ich als Student da gearbeitet habe im Chateau Magot, und habe mit den damaligen eigenen Familie Ginesti und so weiter dort gesprochen, haben sie mir das erzählt. Mhm. Er hat das nicht erzählt, mein Großvater. Und wir können heute mit Russland wunderbar persönliche Beziehungen anfassen äh, und, und schaffen und aufbauen, damit die Völker so nah von den Herzen und von den Menschen die aneinander rücken, dass sie nicht mehr aufeinander schießen. Und das ist gut. Mehr ist nicht. Natürlich, ich will das politisch auch sagen, weil das jetzt offen ist am tage und ich dafür eintrete, ich habe gesagt, wenn im Laufe des Krieges die russische Regierung die Notwendigkeit sehen sollte, nach Deutschland mit Truppen zu kommen, werden wir unsere russischen Freunde als Gäste herzlich begrüßen. Das habe ich formuliert. Warum? Wir stehen in einer Zeitenwende. Wenn ich nach meinem dafür halten, als Politiker Verantwortung übernehmen muss für das, was ich tue, für die Menschen, die uns Geld spenden, für die Menschen, die an uns glauben, intensiv glauben, kritische Menschen, gut informierte Menschen, besonders gut informierte Menschen, dann muss ich einen Weg zeigen, der geht, um den Frieden zu retten. Ich kann nicht äh, sehenden Auges hineinlaufen in eine Massenvernichtung von Menschen in Europa. Und deswegen habe ich einige sehr schlaflose Nächte damit verbracht, mir zu überlegen, wo ist die Lösung? Und dann kann man nur sagen, danke, wie immer äh, kam das, dass es hieß, wir müssen Krieg und Konflikt und Völker neu denken. Wie vermeiden wir den Krieg? Indem wir vermeiden zu kämpfen. Indem wir denken, die anderen sind Mitmenschen wie unsere Menschen von der Nachbarstraße auch. So werden wir sie behandeln. Das ist die Kriegsversicherung der Menschen untereinander. Das ist die Botschaft, die ich nach Moskau bringen kann. Das war jetzt meine Arbeit, das zu tun auch und diese Möglichkeit auch zu stecken. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was ich dafür Reaktionen. Kluge Leute, Westerfahren und so weiter, ehemaliger Botschafter. Das machen Sie machen das nicht, machen Sie das nicht. Da sagte ich: Doch, wenn wir den Frieden retten wollen. Und die Deutschen haben in großen Zahlen, ich rechne mit mehr als zwei Millionen Menschen, das ist weitaus genügend, begriffen, dass man nur mit radikalen, historischen, neuen Wegen verhindern kann, was der alte Weg ist, nämlich die wechselseitige Vernichtung. Wir haben in Deutschland so viel entsetzliche Erfahrung. Immer mit Intrigen aus dem Ausland. Immer wegen der anderen. Der Erste Weltkrieg wegen der anderen. Der Zweite Weltkrieg wegen der anderen. Müssen wir das jetzt nochmal machen? Den Dritten Weltkrieg komplett auf Rechnung der Washingtoner Mafia? Nein. Wir werden einen Ausweg finden. Das ist der. Wir erklären den Frieden. Wir erklären die Gastfreundschaft. Wir erklären das Willkommen für die russischen Truppen. Dann haben wir eine Chance. Und ich fürchte, ich fürchte, sonst haben wir keine. Deswegen bin ich hier. Das war ein gutes Schlusswort. Danke, Herr Hörstl, ja. dass Sie hier waren. Danke, Danke. werte Zuseher, dass Sie dran geblieben sind. Es war wieder ein spannendes Interview. Es wird wieder zahlreiche Aufrufe bekommen. Ich sage es auch gleich vorweg: Wenn wieder Leute schreiben, ja, das war doch sehr einseitig und so weiter, wir lassen hier ja. unsere Kurze, Teilnehmer bekommen keinen Pfennig aus Russland. Das, nicht einen Cent, das, das ist nicht auch noch Rubel, wichtig ja. zu sagen. Und wir auch nicht. Das habe ich auch dem öffentlichen ja. Rundfunk ja. in Österreich und Deutschland schon erklärt. Wir sind nur getragen durch unsere Spender ja. und unsere ja. Unterstützer. Aber Herr Hörstl hat heute dargelegt. Das ist seine Meinung. Man sollte hier den Russen signalisieren, dass man diese, diesen Konflikt versteht, dass man versteht, was Russland hier macht. Das ist die Meinung von Herrn Hörstl, um den Frieden zu erhalten. Und schließlich wollen wir alle den Frieden erhalten. Und ich denke, wir sprechen hier den größten Konsens an. Wir wollen eine deutsch-ukrainisch-russische Freundschaft über die Völker hinweg. Wir wollen Frieden und keine Kriege für das mit Imperium. Polen. Mit Polen, mit Österreich, mit allen, ganz Europa. So es soll es. Frieden ja. geben. Ja. Danke, dass Sie dran waren.